Das macht süchtig. <lacht> Und zwar hier so eine Art Leatherman. steht keine Marke drauf. Aber vielen Dank an den Freund, der mir das geschenkt hat. Das ist eine Zweihandversion. Hat auch, wie das Ganzo den Bit-Adapter. Alter, also feine Sache. Dann hat der Freund mir noch ähm, an einem Stück Eisen schniedelt Stück zwei Löcher reingemacht, dass ich jetzt eine Wicklung hier anbringen konnte. Dann habe ich so eine Art kleinen Kiridashi. Macht richtig Spaß damit, kleine Arbeiten zu machen oder auch mal ziehende Schnitte mit richtig viel Druck. Und an Dennis, vielen Dank. Für die Literatur. Hat mich richtig gefreut, auch den Artikel über Dirk Wangers neuen Prototypen zu sehen. Und hier, das ist ja voll mein Stil, ich liebe sowas. Wie man aus Schleifsteinen sich so eine Gärungslehre bauen kann. Also, ganz tolle Sache. Vielen Dank Leute. Ich freue mich total und Ja, Kartoffeln sind jetzt auch die Kartoffeln sind gar. Und damit sage ich vielen Dank und tschüss Leute. Ein riesiger Regenbogen während eines Gewitters hier über Karlsruhe, Dorlach, Dorlachau, über dem Geigersberg. Weil die Sonne jetzt eine Viertelstunde vor unserem Untergang ist. Das ist so krass. Das ist der Hammer. Mega Kontrast. was in meinem Leben noch nie gesehen. Der leuchtet so Neonfarben. Das ist so krass. Und